Herzlich willkommen hier in Bärstadt zum Löwenzahn-Podcast. Heute wieder mit Trude. Hallo, Trude. Hallo. Sag mal, Trude, mir ist noch was eingefallen, das wir beim letzten Mal ja gar nicht besprochen haben. Und zwar, du hattest ja als Trude einen Fahrradladen in Bärstadt. Ja. War das eigentlich ein richtiger Fahrradladen oder war das ein leerer Fahrradladen? Weißt du das? Also, ich glaube, das war eine leerstehende Bäckerei. Okay. Also äh, ein Backwarengeschäft. Ah, es ging ja so zwei Stufen runter, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war leer. Das war wohl zum Mieten. Ich okay. weiß es nicht. Ich dachte ja immer, vielleicht ist es sogar ein richtiges Geschäft gewesen, dass ihr zwischenzeitlich mal gemietet habt für den Dreh. Aber okay. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir... Äh, Bevor wir drehten, dort dann immer vor, vor dem Laden viele Fahrräder aufgebaut haben und äh, Geräte hingestellt und gelegt haben, dass es eben glaubwürdig war. Ja. Und drin haben wir eigentlich gar nicht so sehr viel gedreht. Nur mal an der Treppe, glaube ich. Ja, Aha. Interessant. Bist du denn selbst, also äh, kannst du Radfahren? Radfahren konnte ich, also jetzt mit... 85, mache ich es nicht mehr. Äh, da aber, musst du dich verzählt haben, das kann <lacht> ja gar nicht sein. <lacht> Dankeschön. Aber, nee, nee, jetzt fahre ich nicht. Aber ich bin viel Fahrrad gefahren, ja. Obwohl, zum äh, Schlauch und Fahrradflicken habe ich mir immer irgendwelche Freunde äh, an Land gezogen. Aha, <lacht> da dachte ich ja, Mensch, jetzt kannst du mir mal einen Tipp geben. <lacht> nee, kann ich eigentlich nicht. Also, äh, das Loch finde mit dem Schlauch ins Wasser halten, das kann ich noch, aber äh, auf und abbauen an den, äh, die Räder wieder, das, äh, also die, die Speichenräder, mhm. das schaffe ich nicht. Wir haben uns ja gerade Peter und die langen Leitungen angeguckt, mhm. Na, das war ja die, die dritte Folge in der, in der ja, Sendereihenfolge und äh, da sieht man dich ja wieder und Peter schnort da ja ja. Sein, sein Strom und sein Wasser und du erklärst ihm ja ganz schön, wie man das richtig machen sollte, ne? Ja, ich habe ihn, also sagen wir mal, an äh, die bürgerliche Normen herangeführt, <lacht> dass man das nicht einfach im, in freier Wildbahn sich nehmen kann, wie man äh, das also gerade will. Ja, wir haben ja lange nach dem, nach dem äh, Trudes Rathaus gesucht und äh, also ich habe hab eigentlich die Hoffnung aufgegeben, das jemals zu finden und da hatte ein, ein Löwenzahn-Fan die kluge Eingebung, auf der Tür von Trudes Rathaus steht in irgendeiner Folge eine Telefonnummer. Ah! Und diese Telefonnummer, die hat er, anhand, also damit hat er gesucht ja. und, und hatte rausgefunden, okay, das muss in dem und dem Stadtteil sein. Und das kann ja eigentlich nur da sein. Und so haben wir den, das Trude Rathaus gefunden. Ihr seid ja toll. Und wo war Ich glaube nämlich, das war in Steglitz. Kann ja, ja, sein? ja, das stimmt. Das, ich, das müsste in Steglitz sein. Ich bin mir aber, ich, ja, ich habe das, das aber immer alles aufgeschrieben. Ich, da, da, in der Ecke muss es gewesen sein. Das Lustige Name. ist nur, wenn du nämlich, also ich bin da mindestens schon drei, vier, fünf Mal vorbeigelaufen. Hm. Und vorbeigelaufen. Mir ist es nie aufgefallen. Also ich habe ja schon in vielen Stadtteilen, wo ich gesagt habe, ah Mensch, das sieht so ähnlich aus vom Gebäude und vom, von ja. der Art her. Da könnte doch das sein. habe ich immer gesucht, aber ich habe es nie gefunden. Ja, dabei ich, bist du doch so aufmerksam. Also. Ja, ja. Aber jetzt, da bin ich dann mehrmals, also nachdem der mich angeschrieben hat, hat gesagt, du, das ist da und da, bin ich da hingefahren. Und ich dachte mir, mir fallen die Augen aus dem Kopf, weil da bin ich mindestens schon drei oder vier Mal vorbeigelaufen. Oh gut und He was ist das jetzt? Heute ist eine, ist eine Wohnung drin. Also die haben das komplett <lacht> umgebaut. Aha. Das war, also, erst kurzzeitig mal noch ein Büro, aber dann, wo ich das letzte Mal da war, haben sie daraus eine Wohnung gemacht. Oh ja. Jo. <lacht> Na ja, die Leute wollen ja wohnen. Ja. Dann haben wir ja noch kurz reingeschaut in die Folge äh, Peter und der Käfer Zoo. Aha, da hören wir dein Hund im Hintergrund. <lacht> mein Käfer, ja. <lacht> und da haben wir in, in der Käferfolge haben wir den super Auftritt von der Trude. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Also, eigentlich war ich ein bisschen geschamig. Äh, ich dachte, oh Gott, die so, so ein altes Tier jetzt hier mit Flügeln und zu so tun wie ein junger Schmetterling. Aber immerhin war ich ja die Schmetterlingsmutter. Genau. Und. Äh, es war mit den Kindern ganz süß zu drehen. Und ich habe das auch gerne gemacht dann, weil ich habe ja heimlich immer Tänzerin werden wollen. Und da konnte ich zwar nicht viel zeigen, aber mein Regisseur damals, das war ein Engländer, der hat gesagt, er war ganz begeistert von meinem Taktgefühl. Er sagt, du bist immer auf dem Punkt, hast du alle Gesten und und Schritte gemacht, wie sie zu der Musik gehörten. Das war ganz toll. Ja, sah ich gut aus. stolz. Muss ich auch sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, auch die Idee ist sehr gut umgesetzt. Ja, ne? Also ja. wir haben es jetzt mal wieder gesehen und äh, das mit, mit den, den Kindern wie ja, die dann schlüpfen, schlüpfen als rauchen. Ja, also fand ich auch wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Ja, das ist sehr interessant. Den, den, ähm, den Herrn Lehmann, der da den Lehrer spielt. Ja. Kannst du dich an den noch erinnern? Den Ingo Osterloh hieß der Darsteller? aber ja, nur, nur äh, vom, vom Gesicht her. Ich hatte auch nicht viel mit dem zu tun. Ja. Äh, äh, nee, leider nicht. Ich habe den auch noch äh, in anderen Filmen öfter gesehen. Das, okay, das schon, ja. weil heutzutage findest du zu ihm nicht mehr so viel. Das ist halt. Wir haben mal gesucht und... Äh, aber viel findest du nicht von ihm. Na, entschuldige, der war ja damals schon sehr viel älter ja. als ich und ich glaube, dass der leider gar nicht mehr unter uns sein wird. Nö, das auf jeden Fall. War das äh, der Regisseur, von dem du gesprochen hast, der ja. Engländer, war das der Herr Morris? Ja, Timothy, Morris. Ja. Timothy Mo Morris? Morris, genau, das war er. Der, der, also wir haben sehr gerne zusammengearbeitet, der war sehr lustig, also er hatte viel Humor und hat er, wie viele Folgen hat er gedreht? Drei. Das kann ich mal, warte mal. Äh, bei zwölf. zwölf also, äh, ja, zwölf Folgen. Davon war eine, eine sogar eine Pusteblume-Folge. Guck mal Ach so. An. Also, ich habe ihn, glaube ich, nur ein oder zweimal ja. erlebt. Und äh, ich weiß, also, wir haben uns, wie gesagt, gut äh, verstanden. Und er hat mir zum Drehschluss. Ein Weinglas geschenkt und das halte ich heute noch in Ehren, weil ja. ich das so lieb von ihm fand. Ich hatte ja mal vor ja, etwas längerer Zeit E-Mail-Kontakt mit ihm ah, ja. und da hat er mir erzählt, dass er ja, also der ist nach seiner Fernsehkarriere, ist er ja Butler geworden. Also der hat richtig eine Butler-Schule besucht dich, und ja. hat viele Jahre als Butler gearbeitet in England. Toll! Und er, er schrieb mir auch, also er kann sich noch ganz toll an dich erinnern, und gerade diese Tanzszene, die blieb in Erinnerung. Ja, du, das, das hat auch unglaublich gut gestimmt mit uns. Ja, na, ist das schön. Ja. Gut, dann war das das für unsere kurze Folge heute. Ja. Na, und wir sehen uns bald wieder hier bei unserem Löwenzahn-Podcast mit Trude. Gerne, freue mich drauf. Okay, na dann jetzt abschalten. <lacht> Löwenzahn.